Party. Wir haben eingeladen. Josie und Toby sind auch dabei. Von allen anderen Gästen kennen wir aber bisher nur die Namen. Schadet ja nicht, sich ein bisschen über sie schlau zu machen. Dank Netz, total einfach. Öffentliche Infos bei Facebook, Google und Co. Vorlieben, Fotos, Kommentare. Das lässt schon einige Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der Gäste zu. Aber wissen Sie das überhaupt? Wir machen es jetzt mal so richtig sichtbar. Für jeden Gast ein eigenes T-Shirt mit Infos aus dem Netz. Unser ganz persönliches Gastgeschenk. Ja, willkommen zur WDR-Netzparty. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr habt ja ein kleines Anfangspräsent bekommen von uns. Und jetzt äh, ist die Zeit, wo ihr es gerne aufmachen könnt. <lacht> Aufgedruckt wird so manchem erst bewusst, was jeder im Netz einfach so über ihn erfahren kann. Anziehen bitte! Es steckt wirklich alles. Mag die Höhner, passt. Genau? Das passt. <lacht>